Genau, nachdem man jetzt ein äh, bisschen gezockt hat, den Kopf wieder frei gemacht hat, ähm, fällt einem ein, äh, dass man leider, solange man noch Schüler oder Jugendlich ist, meistens noch Hausaufgaben hat. Äh, für viele beginnt das erstmal äh, mit äh, in WhatsApp gehen, Klassenchat. Äh, was haben wir eigentlich auf? Was müssen wir eigentlich machen? Ähm, und dass es dafür auch eine Open-Source-Alternative gibt, für die man kein WhatsApp braucht, indem es jetzt sogar vielleicht bald auch Werbung geben wird. Äh, dafür haben Anton, Moritz und Erik das H-Web. Programmiert. Ich muss noch einstellen, auf der duplizieren Wir sind die Gruppe Hweb. Habe. Wir haben uns als Idee gehabt, dass äh, WhatsApp und so die Klassengruppen generell nicht so schön sind. A da äh, wenn man dann mal wissen will, was die Hausaufgaben sind, äh, dann schreibt äh, man fragt äh, in der Gruppe und dann schreibt eine Person die Antwort und ganz viele andere Leute schreiben irgendwelchen Müll in den Chat. Äh, dazu äh, mögen viele Leute ähm, unter denen wir auch sind, äh, WhatsApp wegen dem Datenschutz nicht. Das heißt ja, es ist Ende zu Ende verschlüsselt, aber es ist eigentlich vom einen Handy oder vom einem Client zum Server verschlüsselt und vom Server wieder zum anderen Client, äh, womit auch viele Leute verarscht werden. Und ähm, ja. Ähm, Im Backend äh, unseres äh, Projektes äh, haben wir einen Python-Server. Dazu nutzen wir die Library äh, Tornado, mit der wir einen Websocket machen. Ja und dann haben wir unser Frontend. Der Frontend sieht jetzt ja zwar noch simpel aus, da ist bisher nur der Chat implementiert, aber im Backend haben wir eigentlich schon noch mehr Features wie den Login-Manager. Aber unsere Priorität lag halt erstmal nur auf dem Server und deshalb ist die Website ja erst ein bisschen zu kurz gekommen. Und jetzt äh, haben wir auch noch einen anderen Client. Ja, genau. Wir haben noch ein Desktop-Frontend als Desktop-Applikation geschrieben in Java, die, Sie, die hier zu sehen ist. Hier ist auch nur der Chat implementiert, da wir halt ein, ja, ein Augenmerk auf den Server gelegt haben. Unser ganzes Projekt ist auf GitHub verfügbar. Und ja, jetzt versuchen wir uns an einer Live-Demo. Achso, die Aussicht. Wir werden weitere Funktionen implementieren, die Möglichkeiten des Chats ausbauen und wahrscheinlich noch weitere Funktionen und unter, Plattformen unterstützen. Also, ähm, wenn jetzt jemand mal den Chat austesten will, jetzt dann kann er den QR-Code da scannen, aber davor muss er noch im Wi-Fi-Anton-Wi-Fi sein. Äh, es ist kein äh, es gibt kein Internet im Wi-Fi und äh, die Daten werden auch nicht abgefangen. Und der der Datei Upload zum Server funktioniert, funktioniert zwar schon, aber ähm, der wird uns in den Chat mit eingebunden. Äh, man sieht, es sind schon äh, Leute im Chat aktiv. Ja. Ähm. Okay, der äh, Java-Client geht gerade nicht. Gucken wir gerade. Ja, den hat man ähm, hört, wenn ähm, neue Nachrichten kommen, ein Blinkton, wenn man einen Ton anhat. Und ähm, wenn, der, wenn man äh, der Webseite erlaubt, Systemnotifikationen zu machen, ähm, kann man auch, wenn neue Nachrichten kommen, ähm, die ähm, außerhalb der Webseite sehen. Die Webseite hat eine sehr brückeliche PWA-Funktion, also so ganz als App ist sie noch nicht verwendbar. HTML ist gewollt äh, nicht äh, verwendbar. Die Dateien hochladen.